Da brauche ich keinen großen Namen-Bodensee-Königsee-Radweg. Wenn du solche Situationen, wenn du mit kleinen Kindern so einen Radweg fahren willst, das kannst du vergessen. Ja, ich wäre nicht. Ja, guten Morgen, ich bin jetzt am Campingplatz Schliersee und fahre jetzt äh, Richtung Bergen weiter. Ungefähr 70, 80 Kilometer werden das wahrscheinlich. Ja, und coolerweise ist 8 Uhr vorbei, 8.15 Uhr. Und ich habe alles schon fertig gepackt. werde aber erstmal jetzt einen Kaffee trinken hier. Und dann geht's los. Ja, ich habe leider kein passendes Kleingeld mehr für den Kaffee, deswegen muss ich mich damit begnügen. <lacht> Kaffee geht später. So, 8.45 Uhr, ich verlasse den Platz. Ja, ich habe einiges im Gepäck, habe noch eine Honigmelone hinten drin, äh, Gurke, Tomate und zwei Bier, die ich gestern nicht getrunken habe. Ja. Und hier sieht man auch die Bahngleise, hier fährt direkt der Zug alle Stunde vorbei. Muss aber mal kräftig hupen, weil hier ja kein beschränkter Bahnübergang ist. Ja, 88 Kilometer liegen vor mir. Ich fahre bis Bergen. Da gibt es wohl einen ganz netten Campingplatz und freue mich auf die Route heute. Tag 4 auf dem Bodensee-Königssee-Radweg. Ich hatte zwar kein Bargeld mehr für einen Kaffee, aber habe mir noch zwei Brötchen und Brezel besorgt und Käse hatte ich gestern noch bei Netto besorgt, sodass ich mir dann unterwegs irgendwann mal mein eigenes Frühstück mache. Geht es jetzt rechts? Oh, heute ist das recht entspannt, was die Höhenmeter angeht. Ich blende euch mal die Grafik ein. Erstmal kommt eine kleine Steigung und dann geht das relativ viel bergab. Ups, Hier gibt es ein Sportgeschäft. Da hinten stand ein Autokran, Baustelle und ich wurde persönlich umgeleitet. So Umleitung zu Ende. Wie geht's? Ja, der Reißverschluss von meiner Oberrohrtasche hat sich jetzt verabschiedet. Ich habe mir eine neue Tasche bestellt. Für 20 Euro ist die in Ordnung. Die passt halt genau bei mir rein. Ich habe die auch täglich im Einsatz gehabt jetzt die letzten zwei Jahre und für 20 Euro. Kann man da auch nicht meckern. Ich habe mir die direkt nach Berchtesgaden an der Abholstation liefern lassen. Da sollte ich morgen Abend da sein. Baustellenlampe. Es ist ja in Ordnung, wenn man sich nicht grüßt hier. Man kann auch nicht jeden begrüßen. Aber ich stand da vorhin am See, hab Fotos gemacht. Und kam Radler vorbei. Ich, guten Morgen. Hat nicht reagiert. Dann ich hab noch mal, guten Morgen hinterhergerufen. Er so, oh, guten Morgen, ja, ja, ja. Also, teilweise sind die echt ein bisschen grießcremig, die Leute hier. Und das bei dem Wetter und auf dem Fahrrad, da denkt man, Mann, Leute, habt Spaß. Ja, war ein bisschen Engpass gerade im Dorf. Und ja, alles aber gar kein Problem. Ja, heute Nacht habe ich wieder gefroren. Ich bin auch jetzt erkältet ein bisschen. Aber mein Schlaftag ist einfach zu kalt. Ja, ich hätte dem Schlaftag etwas mehr Wärmeisolation zugemutet. Eine Steigung. Es gibt nicht nur polnische Gänse. So, da habe ich einen Schriftzug Bäckerei gelesen. Ach, da hinten. Oh, das sieht ja trostlos aus. Bin gerade in dem Ort auf der Suche nach einem kleinen Bäcker. Ich zeig dir Google Maps an. Hä, was ist das denn? Jo, mit der Bäckerei war nichts. Jetzt habe ich schon 20 Kilometer hinter mir noch keinen Kaffee. Ja, ich trinke den Kaffee immer auf dem Campingplatz weil ich äh, noch was Geschäftliches zu erledigen habe. Und das kann man schlecht unterwegs abarbeiten. Ich glaube, das sind alles Geranien an den Häusern, an den Balkonen. Soweit ich weiß, haben die Insekten nichts von den Blüten? Weiß nicht, ob es irgendwelche Alternativen gibt. Boah, Fast ein Schlagloch. Ja, es ist ein super entspannendes Radeln. Es waren ein paar kleine Abschnitte an der Straße entlang, durch das Dorf, durch. Aber ansonsten waren heute noch gar keine großen Steigungen dabei. Und gleich geht es auch richtig runter. Wir sind jetzt auf 768 Höhenmetern, also über Normalnull. Und dann geht's runter. <lacht> ah, bin ich ein toller Reiseführer. Ah, das sind Kälber. Weiter geht's den Berg hoch nach Niklasreuth. Ja, da geht es schon wieder weg ab. Die schönsten Bänke sind natürlich belegt. Ja, das wäre ja vielversprechend gewesen hier. Die Wirtin, Presserie im Reit. Wir sind ab 17 Uhr, Donnerstag bis Freitag, für sie da. Ach, schön mit im Garten und Ausblick. Ja, ich hatte gerade schon eine super Abfahrt. Auch sehr kurvig, aber ich lege mal besser die Kamera zur Seite. Ui, macht das Spaß, meine Augen tränen. Also bitte besser eine Brille vorher aufsetzen. Und nicht einhändig fahren. Tja, im Rausch, im Rausch habe ich irgendeine Abfahrt verpasst. So, hat man die Chance genutzt. Morgan, ist er offen? Ah ja. Eine weite Tour, ja? oder? Nee, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Aber das wird das nächste Ziel sein. Ja, ja, nur Bargeld. Also jetzt zum Geldautomaten. Da Papier holen, dass ich den gebe, dass sie dann wieder zurückbringen. Hier direkt am Gasthof André Lang gibt es eine Sparkasse mit Geldautomat. Ja. So, wieder zurück beim Bäcker. Natürlich ist sogar das Ja, jetzt nach einigen hundert Kilometern wird es doch mal Zeit, die Kette zu pflegen. Ich habe jetzt ein Kettenöl, nicht mehr den trockenen Schmierstoff. Ja, also bisher hat es recht lange gehalten. Einige hundert Kilometer. Mit der Originalkette, mit der Originalfettung. Aber jetzt mal wieder Öl. So, weiter geht's. Ui. Ja, ich werde nicht. Irgendwas oh, habe ich verloren. Ich wäre nicht in den Ort reingekommen, hätte ich die Abzweigung äh, nicht verpasst. Ja, so bin ich zu meinem Kaffee gekommen. War ein bisschen nervig an der Straße, fuhren halt viele Trecker und LKWs vorbei. Aber hey, ich hatte den Kaffee. Ah, ja, jetzt geht's weiter. Es ist schon ein bisschen frisch, es sind um die 20 Grad, während wir in Hamburg äh, 26 Grad haben. Aber ist doch optimal. Das ist natürlich was für die Kinder. Das war die Familie, wieder, die ich vorhin überholt hatte. Ich habe immerhin schon 32,7 Kilometer hinter mir. Hab noch 60. Aber es ist auch erst 11.37 Uhr. So gesehen kann ich das ganz entspannt weiterhin angehen. Hier gibt es auch einen Campingplatz. Der kommt aber schnell an hier. Oh, wir so eine Trachtengeschichte hier. Alter Derby hier. So, ich muss aber links. Das war wahrscheinlich mal wieder so eine Sightseeing-Schleife hier. So, jetzt passiere ich den Bach, den wir vorhin gesehen haben. <lacht> Schon wieder. Ein Stück ist unten. Mein Ständer war noch halb unten. <lacht> ja, vielen Dank, falls du das Video siehst. Hinter mir ist so ein Asphalt-Cowboy. Der prüft hier die Strecke. Den habe ich schon mal gesehen. Fährt hier mit dem Motorroller durch die Gegend. Ja, jetzt habe ich den Bodensee-Königssee-Radweg morgen in Fünf Tagen gemacht mit e dem E-Bike gut machbar bis jetzt. Ich weiß nicht, was morgen noch kommt, aber ich glaube, so wild wird das gar nicht mehr. Ja, und viele Grüße an Peter vom Kanal Black Max. Ich zu mir. Es wäre eine Tagesetappe hier im Bodensee Königssee Radweg. Mach mal, <lacht> mach mal mit deinem Riesenmüller. Sollte es doch kein Problem sein. Ah, das sieht doch fast alles gleich aus, oder? Nee, das ist schon sehr abwechslungsreich hier. Diese Farben, immer blau-grün, blau-grün. Cool. ist die innen. Kein Problem. Danke. Manche Leute sind echt nicht so sicher am Radfahren. So, ein muss weiter. war gerade eine Frau mit dem Kinderanhänger, die hat mir angehalten. Das war breit genug. So, jetzt geht es rechts irgendwo. So, jetzt geht's es da rein. Ja. Ui. Ja, da bin ich durch Markt Neubauern, Aber das Schloss habe ich auch gesehen. ja. Das habe ich wahrgenommen. Auch wenn ich so durchgeschossen bin. Ja, Landstraße, Motorräder. Sehr schön. Oh, hier gibt es Kutschen zu begutachten. Das ist wahrscheinlich so ein Community-Treffen mit Kutschen, was es alles gibt. Käfer-Treffen, Van-Treffen, Oldtimer-Treffen, E-Bike-Treffen, Wohnwagen, Fahrradwohnwagen treffen Das ist auch so ein Trend. Naja, kann man haben. Aber ich möchte nicht so eine Karre hinter mir herziehen. Nee. nee. Nein, danke. Das ist doch mal wirklich ein schönes Haus. Jetzt haben wir reingefahren. Wie schön. 50 habe ich, 40 muss ich noch machen. an Kilometern. Und jetzt geht es leicht stetig bergauf. Wenn es interessiert, zu meiner Filmerei. Ich filme ja alles mit der GoPro Hero 9. Ich bin sehr zufrieden damit, es gibt ja wirklich viele andere, die ich kenne, die enorme Schwierigkeiten haben mit der Neuner, auch mit der Zehner. Also mit der Zehner muss wohl richtig heftig sein, würde ich jedem abraten, die Zehner zu kaufen, weil ich habe sie selber nicht getestet und habe ja mein Equipment ergänzt durch eine Sony ZV1. So, ich musste kurz unterbrechen, da kam eine Straße, da kam ein Dorf. Ja, ähm, zur ZV1 hatte ich versehentlich die Produktvorstellungsfunktion eingestellt. Das ist interessant für Reviewer, wenn die ein Produkt in die Kamera halten, dann wird dann super schnell stark gestellt. Ähm, das macht die Sony auch aus. Und ja, dadurch lässt sich aber nicht der, die höchste Stufe der Stabilisierung einstellen, so dass ich in Final Cut Pro den Programm schneide ich ja meine Videos nachstabilisieren musste. Und das führte dann halt teilweise zu irgendwelchen Verzerrungen, die unschuldig sind. So, wenn jetzt mal ein schönes Bänkle kommt, trinke ich meinen O-Saft und schau mal, was ich sonst noch dabei habe. Hier geht es stetig bergauf und hier fahre ich direkt am Fluss entlang. Bei der Zimmerei Josef Schmidt geht es endlich mal wieder weg von der Landstraße. Auf einen vernünftigen Radweg. Die Oberfläche war gut. Überwiegend. Aber es waren ein paar Kilometer jetzt eine der Landstraße, das ist nicht schön. Mit Autobahn auf und abfahrt und so. Das will man nicht. Das will man. Autofrei ist immer ganz wichtig. Ja und links ist die Autobahn und da ist auch eine Straße. Deswegen habe ich das Bänkchen nicht genommen. Ruhig ist es hier nicht. Bergauf und gegenwind und mein Hintern tut mir mal weh. Ja in der Hose die ist nicht optimal merkst jetzt am zweiten Tag schon. Also, morgen werde ich wieder meine Tennishose zu meinem tennis t shirt anziehen. Am besten noch einen Schläger auf dem Rücken. Oh, nicht schon wieder eine Landstraße entlang. Ich bin gerade ein bisschen durchs Dorf, durchs Wohngebiet. Hab gehofft, dass es ein bisschen abseits von den Straßen geht. Aber wie wollen sie mich nicht loslernen. Sitze ich bei so Medica in Aschau am Briensee? Oh, keine Bank gefunden, die vernünftig war. Überhaupt nichts die letzten 30 Kilometer. So, ich habe mich mal kurz auch ein bisschen orientiert, Wasser getrunken. Ich glaube, hier werde ich nicht alt. Das ist der Bodensee-Königssee-Radweg uns. Und auch der Bodensee-Königssee-Radweg. Ja. So, ich roll jetzt in Bernau rein, in Chiemsee. Ich habe eine Antwort vom Campingplatz am Königssee bekommen. Campingplatz Mühlleiten. Die meinten, für Fahrradfahrer hätten sie immer einen Platz frei. Und ich sollte nur nicht so spät kommen. Oh, das ist immer diese Übergänge an den Gehwegen. Oh, Schlag in die Reifen. Oh, ich bin immer noch auf dem Königsweg. Königsweg. Oh, 73,7 Kilometer habe ich jetzt. Es ist 14 Uhr und sind noch 18,8 bis zu meinem Campingplatz in Bergen. Und ja, die letzten 25, 30 Kilometer suche ich. Ein schönes ruhiges Bänkchen im Schatten, ich habe nichts gefunden, ich würde gerne, würd gerne mal mein Käsebrötchen essen oder Melone oder meinen Orangensaft in Ruhe trinken. Ja, also die zweite Hälfte hat mich bisher enttäuscht, wirklich. Da hätte ich mir meine eigene Route auch zusammenstellen können, da brauche ich keinen. Großen Namen bodensee königsee radweg So, bin in Rottau. Ach, es geht wieder ja weiter eine Landstraße. Aber mit selbst mitgebrachten kann ich mich da auch nicht hinsetzen. Kann wir doch die Räder spazieren. Hi. <lacht> oh Mann, das haben die glaube ich gehört. So, wo ist der Radweg? Ja, vor lauter Stress ich hätte abbiegen müssen. So ich muss rechts lang. Auch wenn das hier anders ausgeschildert ist, ich fahre die Route nach Open Cycle Maps. Oh, ich dir. Hey ich bin echt genervt heute Nachmittag. sorry. aber es muss ja auch mal gesagt werden man kann nicht mal es beschönigen. toller Radweg. Wenn, solche Situationen, wenn du mit kleinen Kindern so einen Radweg fahren willst, das kannst du vergessen, das kannst du durch den Ort schieben hier. Das kann man machen, ja. Aber das ist kein Radweg mehr. So, hier geht's ja wieder. Ich hoffe, das bleibt mal ein bisschen so. Äh, äh, äh, okay. Joa. Wohngebiet Das war die Tiroler Ache So ich halt mal an ich habe gerade mal einen Akku gewechselt Ich hätte halt noch 12 Prozent. Es sind zwar nur noch 10 Kilometer, aber ich schätze mal, das reicht da nicht ganz. Ja, ich hätte hinter der Brücke links abbiegen müssen und wäre jetzt hier auch nicht gelandet. Aber egal, jeder verfährt sich mal, auch ich, vor allem ich. Nein, das ist ja ganz normal, ich zeig's halt auch immer. Aber es entsteht wahrscheinlich der Eindruck, dass ich mich ständig nur verfahre. Nee, ich bin eigentlich da ganz gut organisiert, denke ich mal. Jetzt trinke ich erstmal O-Saft und mein Käsebrötchen esse ich dann auf dem Campingplatz gleich. Da werde ich mit Sicherheit einen Platz bekommen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn ich um diese Uhrzeit ankomme, sollte das kein Thema sein. Da ist auch kein See in der Nähe, also keine großen Attraktionen. Deswegen habe ich da gute Hoffnung. So, Matthias, komm mal wieder ein bisschen runter. Freu dich auf den Campingplatz. Oh, guck mal, schöne Obstbäume hier. Mm, das ist doch schön hier. Radwegausschilderung. Oh, eine Gravelpiste. Schön. Und flach wie in Ostfriesland. Sehr schön. Ich glaube sehe ich, da war gerade eine Bank im Schatten. Aber zehn Kilometer vom Campingplatz fahre ich doch lieber weiter jetzt. Hier gibt es eine Pension. bodensee königsseeradweg geht ja auch noch weiter über diese schöne breite Straße. Das war jetzt noch etwas Landstraße. Da kamen mir viele Rennradfahrer entgegen, die Rückenwind hatten. Und da richtig schnell mir vorbeigeschossen sind. Es sind noch zwei Kilometer bis zum CP. Hier geht mein Weg weiter. Der Bodensee-Königssee-Radweg führt geradeaus. Ich bin aber jetzt links abgebogen. Und sozusagen liegt der Campingplatz nur 800 Meter vom Bodensee-Königssee-Radweg entfernt. Ja, Also ist das kein Umweg. So, hier ist die Anmeldung, glaube ich, oder da, oder da, das ist nicht so ganz klar, aber ich glaube da. So, ich bin jetzt auf Platz 4, er meinte, er könnte sich noch jemand dazustellen, wahrscheinlich auf Platz 5. Oder vier, es ist ja groß genug hier. Und ja, witzig, hier vor zwei Jahren waren Anne und Mario auf dem Platz. Die hatten Platz fünf gehabt und saßen hier auch auf dieser Bank. Ja, das ist Zufall. Wobei, am Stiersee waren sie auch. Da hatten sie ja einen Platz direkt am See aushandeln können. Ja, ich baue mal auf und esse erstmal mein Käsebrötchen. Und das geilste ist ja, ich kann hier ins Schwimmbad gehen. Der hat mir noch eine Karte gegeben, kostet nichts extra. Und ich kann eine Runde paddeln. Sehr nice. So, das halt steht. Jetzt mal hier erstmal ein Käsebrötchen. Hab hier noch Gurke, Tomate, eine Brezelbrötchen und sogar eine Melone. Ich ja, habe noch ein Bier mitgebracht, das hatte ich noch von gestern, als ich bei Netto war. Und hier kann man auch äh, Bier kaufen oder Getränke überhaupt, kostet Bier 1,25. <lacht> kann man nicht meckern. Ja, erstmal was essen, bevor ich ins Schwimmbad gehe. Fazit zum Radweg, also die erste Hälfte war ja richtig schön, aber die zweite Hälfte, das waren bestimmt auch 50 Kilometer, die nur an der Landstraße entlang ging. Und dann ging es durch die Städte, die voll waren mit Autos. Und da kam man immer nicht so richtig durch auf dem Gehweg. Und teils, halt, ja, musste es umdrehen. Und dann stand, standen da Autos. Also das ist überhaupt nicht geregelt. Da ist Deutschland, hat echt ein Defizit, was die Radwege in den Städten angeht. Na, naja, ich will jetzt nicht meckern. Das war okay. Aber ich hoffe mir, dass es morgen besser wird. Weil sonst kriegt der Bodensee-Königssee-Radweg von mir nur zwei Sterne. Nein, ich jetzt höre ich mal auf zu meckern. Ich muss erst mal runterkommen, trinke mein Bierchen und dann gehe ich schwimmen. Und dann bin ich bestimmt wieder entspannter und vor allen Dingen was zu essen. Nachdem ich losgefahren bin vor sechs Tagen, war das mal wieder der erste Regen. Auch wenn es so ein kleiner Schauer war, es hat doch ganz gut getan. Ja, mit dem Schwimmen hat es doch nicht geklappt. Irgendwann habe ich den Gong gehört vom Schwimmbad. Liebe Gäste, bitte verlassen Sie das Schwimmbad. Wir schließen gleich. 18 Uhr macht das Schwimmbad hier zu. Okay, dann hat sich das auch erledigt. Ja, den Campingplatz äh, morgen Abend habe ich auch klar gemacht am Königssee. Und danach fahre ich nach Salzburg und will dann weiter auf der Alpe Adria. Ich fahre nicht ganz bis ans Meer, bis an die Adria runter, sondern bis Villach. Da geht ein Zug wieder zurück. Aber den ersten Campingplatz übermorgen habe ich jetzt auch klar. St. Johann Wiesenhof heißt der ganz freundlich. Sie sagte für Zelte haben sie immer einen Platz. Ja, dann freue ich mich auf den morgigen Tag. Ich lasse den Abend ausklingen. Es ist immer sehr schön, wenn man doch früher auf den Platz ankommt, dann hat man noch ein bisschen Zeit, äh, runterzukommen, noch ein bisschen, ja, einfach auch andere Dinge zu machen, äh, als wenn man morgens so lange auf dem Campingplatz rumlungert und nicht in die Puschen kommt. Aber gut, ich versuche mal morgen auch frühzeitig loszukommen, weil sie meinte am Königssee, ja, bitte kommen Sie nicht zu spät, ansonsten ist es kein Problem. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch und bis morgen. Gute Nacht.